In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Wolfram Alpha ein Skalarprodukt berechnen kannst. Auch das Vektorprodukt, manchmal Kreuzprodukt genannt, lässt sich sehr intuitiv mit Wolfram Alpha berechnen. Beim Skalarprodukt werden zwei Vektoren miteinander multipliziert und das Ergebnis ist ein Skalar, also eine Zahl. Im Englischen nennt man das Skalarprodukt sehr häufig Dot Product, also Punktprodukt. Deswegen verwendet Wolfram Alpha auch einen Punkt als Multiplikationszeichen. Aber auch das Sternchen akzeptiert Wolfram Alpha. Gib beispielsweise den Vektor 1 2 Punkt, den Vektor 0, minus 1 in das Eingabefeld ein. Überprüfe, ob Wolfram Alpha deine Eingabe korrekt interpretiert hat. Tatsächlich steht hier zwischen den beiden Vektoren der Punkt. Das Ergebnis, minus 2, kannst du dann in der Result-Zeile ablesen aber auch die Eingabe eines Sternchens hätte funktioniert. Auch der Vektor 1, 2, Sternchen der Vektor 0-1, interpretiert Wolfram Alpha als Aufforderung, das Skalarprodukt zu berechnen, wie du in der Zeile Input Interpretation siehst. Wichtig ist aber, dass du Zeilenvektoren benutzt. Wenn du also die Eingabehilfe verwenden möchtest und nicht die Vektoren mit geschweiften Klammern direkt eingibst, nimm bitte die ersten drei Buttons. Beim Vektorprodukt werden zwei Vektoren miteinander multipliziert und das Ergebnis ist ein Vektor. Aber Vorsicht! Das Vektorprodukt gibt es nur für dreidimensionale Vektoren. Aber wie teilen wir Wolfram Alpha mit, dass wir das Vektorprodukt und nicht das Skalarprodukt berechnen wollen? Üblicherweise wird das Vektorprodukt als Vektor 1, 2, 3 kreuz Vektor 01-2 mit einem Malkreuz als Multiplikationszeichen geschrieben. Daher sagen viele auch Kreuzprodukt anstatt Vektorprodukt. Als Kreuz nehmen wir einfach das x. Wir geben also Vektor 123 x Vektor 01-2 in das Eingabefeld ein und drücken Return. Bei der Überprüfung der Eingabe wird von Wolfram Alpha auch ein schönes Kreuz angezeigt. Also haben wir alles korrekt eingegeben. Der Ergebnisvektor wird dann wie gewohnt in der Result-Zeile angezeigt und zusätzlich in einem dreidimensionalen Koordinatensystem dargestellt. Auch bei der Berechnung des Skalarproduktes oder des Vektorproduktes bzw. des Kreuzproduktes funktioniert Wolfram Alpha sehr intuitiv. Das Skalarprodukt wird normalerweise mit einem Punkt geschrieben, aber Wolfram Alpha arbeitet auch mit einem Sternchen. Bei dreidimensionalen Vektoren kannst du das x verwenden, um das Vektor bzw. Kreuzprodukt berechnen zu lassen. Achtung! Wenn du die Eingabehilfe für die Eingabe der Vektoren verwenden möchtest, musst du Zeilenvektoren verwenden, damit Wolfram Alpha deine Eingabe richtig interpretiert. Probiere doch einmal aus, was passiert, wenn du Spaltenvektoren verwendest.